Geben Sie sich selbst eine ehrliche Antwort auf diese Frage. Hätte mein Partner es richtig gemacht, hätte ich mich dann genauso ausführlich bedankt, wie ich jetzt vorhabe, ihm oder ihr Vorwürfe zu machen?